Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gothic 2. Jetzt äh, gibt es direkt schon Action. Ja, das muss auch mal sein. Nicht nur die ganze Zeit rumlaufen und labern, sondern jetzt gibt es auch mal direkt hier Action. So, aber dazu baue ich mir erstmal eine dieter armee auf. Bevor ich diese Ungläubigen vernichte. Das sind drei Orks, da brauche ich viel mehr Dieters. Ich weiß gar nicht, ob es hier ein Limit gibt an da wie das die beschwören kann. Egal, scheiß drauf. Los, meine Kinder! Zerstört sie! Zerstört sie alle! Und bitte nicht an der Wand hängen bleiben, ja? Es ist, ist wie so eine Klasse, ey. Wie so ein Klassenausflug von Goblin-Skeletten. Los, meine Klasse! Okay, einer bleibt schon wieder hängen. Ah, ne, er hat's geschafft. Er hat sich befreien. Wie die Särklinge, Alter. Also. Richtiger Zirk Rush. Da hinten sind auch noch mehr. Zack. Zack. Viel Spaß. Einer verfolgt mich. Ha! Damn Dodges. So, da ist noch einer. Ich glaube aber hier sind keine Orks mehr. Sieht nicht so aus auf jeden Fall. Ich die Sterben gerade alle. <lacht> Sieht so witzig aus. Lol. Was ist mit dem los? <lacht> What the fuck, Alter? Dieter Nummer 483. Gefangen in einer ewigen Schleife. Oh, nee, doch nicht. Er hat sich jetzt befreit. <lacht> Weil einmal sterben nicht ausreicht. Er ist äh, immer sehr engagiert gewesen. Das hat man gerade auch gesehen. Er hat sich stets bemüht. Vielleicht sogar etwas zu sehr. So. Hier soll ja angeblich jetzt das Gold sein. Ist ein bisschen dunkel. Trank. Trank. Trank. Hm, hier ist der Austauschpunkt, aber wo ist, äh, wo ist dein Gold? Vielleicht im Wasser. Ja, hallo? Vielleicht ist es wirklich im Wasser. Ich gehe mal. Miu. Man sieht echt viel. Nee, ich glaube nicht, dass es das im Wasser ist. Nee, glaube ich nicht. Da, prall gefüllter Lederbeutel. Aha. Das sieht doch nach Diegos Beutel aus. Diegos alter Lederbeutel, hä? Doch, das ist der. Eikraut. So, ich will mal gucken, was dort oben noch ist, bevor ich mich wieder von dannen mache. Noch mehr Orks. Wie soll es auch anders sein? Ich glaube, da hinten geht es dann zum, ähm, zum Pass. Nee. Hä? Was ist mit dem Ork los? Macht nichts, wenn ich mich näher, aber wenn ich dann weggehe, dann äh, zieht er die Waffe. Der will nicht, dass ich ihn verlasse. Er hat Verlustängste. Tut mir leid. Ich muss dich verlassen, Jake Sully. Bum, das sei. Ähm... Teleport zur Burg muss ich nochmal noch ganz kurz machen. Weil dort ist ja noch so ein Typ, dem ich den Ring übergeben muss. Ähm... Das brauche ich, glaube ich. Ja. Aus Mintal brauche ich auch. Hafenstadt brauche ich gerade ja nicht. Ja, Teleport zur Burg. Wie heißt der? Tengrons? Tengrons hat mir Ringe, die ich Uda in der Burg übergeben soll. Okay, Uda. Uda habe ich schon getroffen. Uda Schmuda. Wo ist denn Uda? Tandor. Kann ich da rein? Ohne den richtigen Schlüssel ich das nie Mann, ich will wissen, was da drin ist. Was ist da drinne? Hallo, Doba. Er hat auf die falschen Leute gehört. Das höre ich zum ersten Mal. Das war genauso. Where the fuck is Uda? Hallo, bist du Uda? Nein, das ist Engo. Das ist Engo, Mann! Wir könnt ihr seinen Namen nicht wissen. Meine Taten waren immer gerecht, Leute. Der arme Kerl kann einem hm, Vielleicht ist er ja hier in der Burg. Uda! Uda! Wo bist du? Wo bist du? Was Orig. Irgendwann muss das ja so kommen. Warum? Äh? Ey, der Koch ist das nicht, oder? Nee. Er ist einfach nur Koch. Das ist dein Geburtsname. Koch. Kannst du wirklich? Bist du Uda? Nee, er ist ein Ritter. Ja, wie ich hab da meine eigene Gerold. So Bist du Uda? Nee, einfach nur ein Waffenknecht. Warum sitzt du denn hier? Der will nicht arbeiten anscheinend. Der will nicht arbeiten! Ich muss ihn verpetzen. Dann mal, so ich geh mal hier kurz rein. Vielleicht sind ja U Uda hinter Gittern. Wirklich? Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Das hat er nicht... Noch mehr Ärger. Räfling? ein Sträfling? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich habe mir das schon gedacht. Warum erfahre ich das jetzt? erst? Mann, wo ist denn dieser ich Uda? Habe ich nicht. den aus Versehen getötet? Nee, kann nicht sein. Ich habe niemanden aus dieser Burg getötet. Denke ich. Ich meine, ich habe den doch irgendwo gesehen. Haupttorwache. Ich könnte schwören, ich habe den irgendwo gesehen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Uda, Uda. Uda. Muss ich auch noch die ganze Zeit rumsuchen nach diesem verdammten Uda. Ohne den richtigen Schlüssel krieg ich das nie auf. Ich steck dir gleich deinen Schlüssel in den. In den Sack. Wo ist Uda? Nicht, dass ich wo ist Uda? Wo ist Uda? Doba? Nein. Ich brauche den Uda. Ich will ihn diesem scheiß Ring geben. Ich schiebe in diesen Ring seinen Rachen runter. Ach, da ist Uda. Der Ficker ist Uda. Der Typ, der am Eingang steht, ist Uda. Den man als erstes trifft, super. Auch oh Mann, ey. Wie Ja, ja, ja, ja, ja. Hier, äh, was? Hä? Hä? Hallo? Tango hat mir Ring gegeben, den ich Uda geben soll. Hä? Habe ich den Ring nicht mehr, oder was? Schutzring Oh nein, ey. Sag mir nicht, ich habe den Ring verkauft, ich vollidiot. Ah! Ich bin so ein Idiot, so ein Volltrottel, ey. Ich habe den Ring verkauft. Scheiße. Und ich weiß nicht, an welchen verkackten Händler in dieser ganzen das verkackten Welt, ey. Oh Mann, ey. Jetzt muss ich doch tatsächlich wahrscheinlich alle Händler abklappern. Bis ich diesen scheiß Ring wiederfinde, ey. Du, mir geht ein Ring, mich zu knechten, ey, mich ewig zu ficken. Ring der Unbezwingbarkeit. Nee, der scheint nicht diesen Ring zu haben. Turmschlüssel, ey, cool. Gib her. Der Turmschlüssel war sogar gratis. Wie nice. Warte mal, habe ich noch was zu Verkaufen hier? Äh, ich kann dir ein grobes Breitschwert geben. Ja, und alrix Schwert. Das wollte halt ich mal, das hat einen Namen. Das scheint wertvoll zu sein. Ey, fuck! Ich hab diesen scheiß Drecksring verkauft an irgendeinen Spasti. Ich werd nicht mehr an. Wen könnte ich das denn verkauft haben? Vielleicht an jemanden aus dem Feuerkloster, dort bin ich sehr, äh, sehr oft. Okay, ja, dann muss ich mich jetzt mal wieder zum Pass teleportieren. Ich kann das nicht ist das wirklich wahr? Zum Pass, zum Pass, zum Pass. Ich hab so einiges... Zu ah, müde. Ah. Zum Pass. Egal, wir haben Diegos Gold. So viel ist schon mal äh, sicher. Dann können wir wenigstens ähm, Diego das Gold wiederbringen und die Quest bei ihm abschließen. Dann waren wir nicht ganz so unproduktiv in dieser Folge. So, auf nach Kurinis Und mein Gothic hat sich gerade beendet. Yay! Yay! Bis gleich. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück. So, ich bin noch mal kurz in der Burg. Ich hole mir jetzt noch mal den Turmschlüssel von Engron. Oder wie der auch heißt, Angor. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, ich habe den Turmschlüssel und habe ihn nicht benutzt. Ich wollte sogar direkt zurück zum, äh, zu Kurines. Vielleicht sollte ich mal kurz gucken, was es so in diesen Türmen gibt. Bevor ich mich nach Kurines aufmache. Äh, wo ist denn er da? Dankeschön. Wo kann ich jetzt hier durch? Ohne den richtigen Schlüssel. Immer noch nicht. Oder ist das der Turmschlüssel aus, äh, Corines? Für da, für einen Turm. Ohne den richtigen Schlüssel Nee. Ich das nie auf. Nee, ich denke das ist nicht der richtige. Scheiße. Okay, dann zurück zum, ups, falsches. Falsch, falsch, falsch, falsch, falsch. Burg. E. Okay. Muss zum Pass im Minental. Wie mein Spiel mich schön gefickt hat, erstmal sprechen. Wie viel brauche ich noch zum Level-Up? Ähm, gar nicht mal so wenig. Yay. Ich hoffe, wenn ich dann in der DLC-Welt bin, dass es dann erstmal so richtig schön Quests und Erfahrungen regnet. Und auch schön farmen kann. Sonst weiß ich nicht, wie ich äh, sechster Kreis werde und gleichzeitig dann auch noch viel Mana aufbaue. Das wird auf jeden Fall sehr schwer dann. Lua-Ding. So, jetzt aber zum Kloster. Mal bei Gorlax gucken, ob ich da irgendwie, ähm, ob ich den Ring dort verkauft habe. Gorax, nicht Gorlax. Warum sage ich immer Gorlax? Ring der Magie, Ring der Steinhaut. Okay, nee, bei dem war es nicht. Das jetzt erst. Das war da schon vorher klar. Daran wird sich nie etwas ändern. Hast du ja schon eine neue Aufgabe? Willst du zufällig, äh, und? Bist du zufällig, äh, die Position selbst. übernehmen? Nein? Okay. Du, mir geht es hey, du. Möglich ist alles. Mach mal kurz die Novizen, wenn ich schon mal hier bin. Du bist auch immer jemand, auf dem man sich verlassen kann. Nein, er hat auch keine Option. Ey, das ist doch so ein, das ist doch ein richtiger Bullshit hier. Ich wundere mich über gar nichts mehr, als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Von mir erfährt keiner was. Ja, Teleport zur Hafenstadt. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung verstoßen. Wird eigentlich auch ganz gerne noch mal mit Sanders quatschen. So, Hey! Okay. Will Das Auge Enos ist zerstört. Was redest du da? Zerstört? Ich habe es oben in den nördlichen Wäldern gefunden und es leider nur noch in Einzelteilen bergen können. Damit ist die einzige Möglichkeit, den Drachen die Stirn zu bieten, dahin. Wir haben versagt. Nicht zwangsläufig. Was nun? Das ist ein harter Schlag. Wir müssen uns neu orientieren. Ich werde mich zurückziehen und darüber nachdenken. Du solltest inzwischen in die Stadt gehen und dort mit dem Wassermagier Vatras sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass er weiß, was zu tun ist. Ja, wirklich! Du bist ja aber ein ganz schneller, ey. Darauf wäre ich ja nicht gekommen. Das Ding ist nur, der Typ will sich ja nicht vom Fleck bewegen. Willst du nicht die Predigten machen? <lacht> so ein Dämonmagier, ey. Das wäre echt witzig. Ja, vollkommen vertrauenswürdige Personen für solche Predigten. Gut, dann quatsche ich nochmal mit Vatras. Er musste es ja besser wissen. Das wäre richtig. <lacht> Und Inos. Und Inos. Genau. Ja, der hat auch keine neue Option. Als Anwärter auf den Eintritt in unsere Gemeinschaft. Aber Wer... Das Mann! Wo sind die anderen Wassermagier? Ah, wo sind die anderen Wassermagier? Ja, Sie erforschen die Ruinen einer alten okay. Kultur. Ja, ja, ja, das kennen ich ja schon. Dass diese Ruinen. Scheiße. Erzähl mir mehr über den. Wenn du daran interessierst. Ja, ja, ja. Natürlich. Was? Ja. Wir haben herausgefunden, dass die Banditen regelmäßig von einem Waffenhändler aus Korinis versorgt werden. Oh, wir kümmern okay. uns Fuck. beispielsweise darum, solche Männer zu finden und sie daran zu hindern, die Stadt zu gefährden. Wenn du etwas über die Sache herausfinden kannst, lass es mich wissen. Okay. Ich hätte vielleicht nicht alles überspringen sollen. Ja, wegen dieses Waffenhändlers. Waffenhändler. Ich denke, ich bin da auf einer guten Spur. Ich kenne den Händler, der den Banditen die Waffen liefert. Sein Name ist Fernando. Sehr gut. Hat Martin schon die nötigen Schritte eingeleitet, damit er keine Lieferung mehr tätigen kann? Bisher noch nicht. Dann beeil dich und berichte ihn davon. Das muss unverzüglich aufhören. Alles klar. Okay. Dann machen wir das erstmal schnell. Wir berichten Martin davon, dass der Typ Waffen verdickt. schön erstmal angreifen und haben einen einen Stürmfried hier in der Stadt weniger. Ist das das habe ich früher auch Martin, Martinez. Du suchst den Mann, der an die Banditen Waffen verkauft? Sagt wer? Sagt watras Oh. Was weißt du denn darüber? Nicht viel, aber ich könnte mehr herausfinden. Ach so ist das. Ist ja klar. Sagst du mir, was du über den Waffenhändler weißt? Pass auf. Hä? Hey, ich weiß doch, wer wir das wissen, ist. dass ein einflussreicher Bürger des oberen Viertels dahinter stecken muss. Es ist Und Fernando. Und Waffen sollen sogar aus den Beständen der Miliz gekommen sein. Aber ja, sehr genau schlumm. Es ist Fernando. Wissen wir noch nicht? Ja, Finden ich weiß es. Deshalb rede ich mit dir. Ich bin, die fresse aufzureden Ich, es ist fucking Fernando. Leute, was ist denn los? Was ist mit den Banditen? Wir wissen, dass die Banditen zurzeit die Verbindungsstraßen zwischen den Bauern und der Stadt belagern. Außerdem weiß ich, dass es eine Waffenlieferung in den letzten Tagen gegeben haben muss. Vielleicht sind dort bei den Banditen Hinweise zu finden, die den Waffenhändler entlarven können. So, wegen des Waffenhändlers. Äh, wegen des Waffenhändlers. Dann zeig mal her, was du hast. Fernando hat zugegeben, die Banditen mit Waffen versorgt zu haben. So. Und was noch? Das ist alles. Ist ja schön, dass er das zugibt, aber ohne handfeste Beweise kann ich da leider nichts machen. Ich, ich werde es doch nicht bei Lord Hagen lächerlich machen. Da musst du mir schon mehr liefern. Was willst du denn noch? Was hast du dann? Passt. Warte mal. Hier, ja, der Buchstabe F ist in diesen verkackten Degen eingeritzt. Wahrscheinlich, ey, 250 kostet mich die Kacke. So, ich kaufe das mal. Warte mal, was hat dann denn der hat für geile gehabt? Außerdem hat Fernando, der was alte Händler aus dem oberen Viertel, zugegeben, mit dem Banditen Geschäfte gemacht zu haben. Und? Was noch? Das ist alles. Ist ja schön, dass Ich werde nicht Das war es nicht noch nicht, nicht? Ernsthaft? Das war es immer noch nicht? Was hast okay, du anzubieten? Er hatte hier ganz geile Sachen. Was sind das hier? Heiliger Pfeil. Paladin-Zauber. Ach so, das sind Zauber, die man als Paladine verwenden kann. Heiliges Licht. Ey. Okay. Böses vertreiben. Nice. Nice. Ja, was willst du denn noch? Ich verstehe es nicht, was will er denn noch? Meine Meinung will ja keiner hören. Scheiße, ey. Egal, die Folge ist, glaube ich, auch schon wieder vorbei. Ähm, ja, die Quests, die führen alle irgendwie zu einer Sackgasse. Auf Maul? Ah, ist echt scheiße, ey. Irgendwer muss die Na gut, ähm... Ich bin in die Folge und dann äh, muss man mal echt in der nächsten Folge gucken, was wir noch so an Quests aufnahmen die wir machen können und dann muss ich, ähm... Notfall suchen wir dann in der Welt rum und gucken mal, wo wir hin können. Und, ähm, vielleicht finden wir ja dann noch die Beweise für... für Fernando. Ja, wir schauen einfach mal. Danke fürs Einschalten, bis zur nächsten Folge. Tschüss.